Marius und ich sitzen hier im Studio und wir haben einen langen Arbeitstag hinter uns. Zeit für Pizza. Mhm. Damit wir die Pizza richtig heiß aus dem Ofen ganz frisch bekommen, gucken wir natürlich nach, wie lange dauert es denn von hier bis zur nächsten Pizzeria. Es geht ja ganz einfach über Google Maps zum Beispiel. Aber wie funktioniert es eigentlich? Woher weiß Google Maps, wie lange wir dahin brauchen? Das frage ich heute mal unseren Interneterklärbär Dennis. Hi Dennis, cool, dass du wieder dabei bist und du bist ja jetzt nicht mit mir hier im Studio, sondern du sitzt bei dir zu Hause. Wenn ich eine Adresse hätte, könnte ich super schnell über Google Maps nachschauen, wie lange ich von hier bis zu dir brauche. Aber wie geht es eigentlich? Woher weiß Google Maps das? Kannst du uns das mal kurz erklären? Hi Kim, klar. Es ist so, dass Google einen unglaublichen Datenschatz besitzt und zwar eine Karte, all unserer Straßen und dazu auch Informationen, welche Geschwindigkeit ich auf diesen Straßen fahren darf. Google kann jetzt hier ganz einfach mathematisch bestimmen oder ausrechnen, wie lange du ungefähr brauchen würdest, indem sie einfach sagt, okay, wir haben die und die Strecke, du fährst, wirst du über eine Landstraße, wo du 100 km/h fahren darfst, dann fährst du über eine Autobahn, wo du durchschnittlich 120 fahren darfst, und danach bist du eben noch in einem Wohngebiet, wo du dann halt nur 30 fahren darfst. Und so kann Google durch die Strecke geteilt durch die Geschwindigkeit eben die Zeit ausrechnen, die du bis dorthin brauchst. Machen das eigentlich alle Navigationsgeräte so oder nur Google Maps? Ja, es machen alle Navigationsgerätehersteller ähnlich. Es ist so, dass die Navigationsgerätehersteller ihre Karten auf den Geräten haben, ohne Internetverbindung. Das heißt, die Karten sind dann teilweise veraltet, aber prinzipiell haben die genau die gleichen Informationen, nämlich die Strecke und die Geschwindigkeit, die du fahren darfst und können dann entsprechend ausrechnen, wie lange du dorthin brauchst. Okay, also das Routen finden und auch wissen, wie lange die normalerweise dauern, das habe ich jetzt verstanden. Aber bei Google Maps ist es ja so, dass es mir auch genau anzeigen kann, hier ist jetzt stockender Verkehr und da ist jetzt ein bisschen Stau und auch wie lange der Stau ungefähr dauern wird. Das kann mein Autonavi normalerweise nicht so gut. Woher weiß Google Maps das denn so genau? Google kann hier äh, auf einen riesigen Datenschatz, nämlich die Live-Daten aller Android-Handys zurückgreifen. Jedes Android-Handy schickt seinen Standort in einem regelmäßigen Abstand wieder zurück nach Hause, nämlich zu Google. Google akkalliert diese Daten und kann dir dann eben sagen, wie viele Leute sind auf einer Strecke unterwegs. Google weiß, ob das Fußgänger sind, ob das Fahrradfahrer sind, ob das Autofahrer sind. Hier kann Google über die Geschwindigkeit eben feststellen, in welcher Art von Transportmittel du dich bewegst. Google weiß zum Beispiel auch, ob da jetzt eine Straßenbahn lang fährt. Das heißt, wenn da plötzlich 100, Android-Handys vorbeifahren, heißt es das nicht, dass dort der Stau entsteht. Google macht es zum Beispiel auch mit historischen Daten. Das heißt, wenn du für morgen einen, einen Trip planst, kann Google aufgrund dieses historischen Datenschatzes dir entsprechende Informationen zur Verfügung stellen. Zum Thema Stau hat unser Stauexperte Marius übrigens noch einen witzigen Funfact für euch vorbereitet. Hi, ich bin der Stauexperte Marius. Im Februar dieses Jahres hat ein Mann in Berlin auf einer Straße in seinem Bollerwagen 99 Android-Handys die Straße auf- und abgezogen. Und kurze Zeit später zeigte Google genau an der Stelle einen Stau an. Das System lässt sich also auch leicht austricksen. Ich muss zugeben, ich nutze Google Maps wirklich ständig und zwar nicht nur mit dem Auto, sondern eben auch, wenn ich mit dem Rad irgendwo hinfahren will oder sogar, wenn ich zu Fuß in einer fremden Stadt unterwegs bin. Auch öffentlichen Verkehr kann man ja mit Google Maps ganz bequem nachschauen. Aber jetzt weiß ich, dass Google auch ziemlich viel über mich weiß und fragt mich natürlich, wie ist es eigentlich aus Datenschutzsicht? Was sagst du dazu, Dennis? In Europa ist das ganz klar über die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, geregelt. Ähm, Google darf nur die Daten sammeln, für die du die Zustimmung gegeben hast. Es ist jetzt jedoch auch so, dass Google anonymisiert Daten von dir sammeln darf. Das heißt, wenn dein Android-Handy sich regelmäßig nach Hause meldet, Google aber die Daten nimmt und sie direkt wieder anonymisiert, darf Google diese Daten auch weiterhin sammeln. Und was kann man dann da machen, wenn man seine Daten besser schützen möchte? Du hast hier ein Widerspruchsrecht durch die DSGVO. Dazu gehst du einfach in deinen Google-Account und kannst dort der Standortsammlung äh, deines Android-Handys widersprechen. Das hindert, wie gesagt, aber Google nicht daran, weiterhin anonymisiert Standortdaten von dir zu sammeln und diese entsprechend in Google Maps anderen zur Verfügung zu stellen. Sehr cool. Vielen lieben Dank, Dennis. Da verstehen wir jetzt die Welt und unser Smartphone auf jeden Fall eine ganze Ecke besser. Und falls ihr Stau übrigens genauso nervig findet wie ich, ich habe gehört, dass es sich deutlich weniger staut, wenn man jetzt hier direkt den Abo-Button haut.